Okay, direkt aus. China. Japan. Und schön. Schön, Wir haben Süßigkeiten aus der Fan ost bestellt und werden sie heute nacheinander probieren dürfen. Aber Natürlich, nicht. um den Stereotypen befriedigen zu können. Da kommt schon ein Stäbchen. Ey, das sind meine. Ohne viel zu labern, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Ab. Ja, aber wir werden nicht alle probieren. Fangen wir an. Was ist mit drin ist. Mist, es war eine Bombe. So, dann würde ich sagen, bevor wir hier irgendwas essen, machen wir direkt für den Trailer quasi einmal, was da alles drin ist. So. Kannst du coole Kamerafahrt machen? Nee, ne? Kannst du. Was machen? Was Let's go, fangen wir an. Okay, xing Shang chan Mhm. xing Shing. Ich weiß nicht, ob man die essen kann, aber wenn... ...wollte schon immer mal solche Kugeln essen. Darf man das essen? Sonst wäre es ja nicht drin. Wollen wir es gleich ja. ausprobieren? Ja. Aber... Oh. Perfekt. Perfekt. Boah, ey, das ist echt sau cool, sowas. Ja, Gibt es nicht in Deutschland. Ja, und wie macht man das? Kannst du kein Japanisch oder was? Ich hab die Bedienung schon richtig nicht Okay, erstmal haben wir das Brett, dann wird Pulver reingemacht. Oh, hier ja. Hier. Du kannst ja überhaupt nicht. Ich würde verstehen, was ich gerade mache. <lacht> Guck mal. Also, das hier ist scheinbar ein Pulver. Ich ja, das Und alles hier auch. andere auch. Man muss es da Man so muss erstmal dieses Ding hier abschneiden. Überhaupt nicht. So, Und hier kommt dann. Äh, ah, das komplette Ding kommt da rein. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Dahin. So, jetzt brauchen wir die Pipette. Scheint genug einfach. Und dann Bestimmt zweimal. So, und dann rühren wir hier mit um mal. Ja, cool. Glaubst du, das muss... Da muss noch mehr rein? Ja, das ist ein Problem, wenn man japanische Süßigkeiten bestimmt. Aber, wenn man dazu wird. das riecht auch gut. Also... Das riecht sehr nach Russisch. Ja, das muss wahrscheinlich eine Weile lang ziehen, oder? Das hier muss zuerst rein. Also das ist das mit dem Wasser. Wir brauchen eine sterile Unterlage. Wissenschaftslabor. Macht bei uns nie etwas nach, wenn wir eine andere Sprache nicht können. Hm. Erstmal das ganze Video gucken und gucken, ob wir am Ende überhaupt noch leben. <lacht> Aber es riecht sehr gut. Hm, Schmeckt uns jetzt auch süß. Waren ja. wir das immer auf? Dieses Mal ist es richtig, das habe ich nicht. Gesehen. Das sah auch so aus. Was? Das mit dieser Pulver. Ja, das sah Pulver so aus. Ich das sah so pulverig aus. Aber guck mal, okay. siehst du, das ist direkt so eine... Ja, ja, ja, guck, ja, ja. Umrühren, umrühren. Muss aber noch mehr. Das muss bis zum Rand voll sein. Ich hoffe, nach diesem Video sehen wir noch. Okay. Ja, brauchen braucht eigentlich diese ganze Fächer. Und jetzt? Ja, jetzt. Die anderen nicht hier reinkippen. Aha. Ich kippe das rein, ne? Soll ich reinkippen? Ja, nein, warte mal. erstmal hier muss man das ja, erstmal aufteilen, ja. Ach so, das muss man aufteilen in diese Blumen. Stopp. So, egal. Okay, und das bedeutet, ab hier an macht man die Folgen in diese Sachen oder was? Junge. warum kann ich kein Japanisch? So. <lacht> Müssen wir das denn jetzt hier reinnehmen, oder <lacht> was? Ja, schon, schon. Äh, welche Farbe ist das? Gelb. Gelb. haben schon Gelb, das ist gelb, das ist gelb, das ist gelb, gelb ist gut. Die Pette. Ah, ich mach mal alle rein, ich mach alle rein. Du machst alle rein, ich mach alle Farben. Äh, was auch mal nicht. Ich mich. kaufen die Kinder in Japan wirklich so ein Zeug? Wenn wir einfach Gummibärchen kaufen, genau das gleiche an. Ne? Vielleicht wollen die auch das mal selber machen. Vielleicht wollen die jemandem ein Geschenk machen, was selbst gemacht ist. Das kann möglich sein. Das sieht halt schon sehr industriell aus, ne? Ich will ja nicht sagen. Aber ich hab nicht wirklich vor, das zu essen. So, und... Das selber essen. Dann haben wir ja ein paar Sachen hier gemacht. Toll. Ich glaube, ich weiß es. Und zwar, wir müssen mit der Pipette die hier raus und da rein tun. Und dann werden die zu Kugeln. <lacht> <lacht> Warte, ich mach mal. Mhm. Weil, ist ja nur ein kurzes. Oh, oh ja. ja Krass, ey. Ich hab's noch gewusst. Guck mal, ich kann schon ein bisschen Japan. Japanisch. wir mal hier meine Lieblingsfarbe. Da wird Kaviar erstellt. Wie wird Wasser erstellt? Kaviar. Weißt du was es ist? Diese kleinen, orangenen Kugeln. Ach so, die bei Luschen sind? Manchmal, ne? So, und jetzt? Jetzt einfach davon. Und ich wieder. Schmecken die auch? Ich hoffe nicht. Also, ich hab echt gedacht, wir überleben nicht. aber... Scheint überleben wir das ja wohl. Mmh. Sogar mit einem guten Geschmack. Guckt euch das mal an. Wie geil die Kügelchen da sind. Schmecken krass nach Zucker, dafür gut. Okay, was würde denn jetzt als jetzt, nächstes passieren? Jetzt müssen wir die Küche. Als nächstes würde man die mit dem Löffel da reinballern, ne? Ja. Okay, dann tun wir das mal, oder? Ja. Also normalerweise würde man das Pulver dann einfach draufpacken. Tja. Dann haben wir ein bisschen babockt. Also das ist nicht wirklich anfängerfreundlich. Ja. glaubst du, glaubst du, äh, man kann es auch ohne Pulver machen? Also fest nicht. Da wir nicht so ganz viel Zeit haben, würde ich sagen, lassen wir die anderen beiden mal aus. Hier sind Ruhe. Hab ich gemacht. So, was haben wir hier noch? Ein paar Kühlchen. Das ja. sind ja natürlich. Ja. Nachhaltig. sehen aus wie diese. Ich weiß gerade nicht wie die heißen, aber das. Babbelt hier. Nein, ich. Die. Ja, die. sind so klein am Anfang und wenn man die dann mit Wasser. Aufsetzt, Ach, ja, äh, Dann werden die halt. Immer so. das, hier äh, das ist hart. Ist zwar nicht mehr so ganz so komfortabel, aber. Ich glaube, wir, wir machen. Ja. Also, leider kommt das nicht mehr drauf. Dafür kann man das essen. Schmeckt auch ganz in Ordnung. Gut, Kinder, daraus ist jetzt leider nichts geworden. Egal. Es war das erste Mal. Probieren wir mal was anderes. So, jetzt machen wir weiter mit der Challenge. Mhm. Ich habe ja gewonnen, deswegen mache ich, hange ich auch an. Und du wirst jetzt vermischen. Zuerst aber ein Glas Wasser. Hau zu. Auf. Du darfst nicht fühlen, was du nimmst. Ja, okay. Du musst reingreifen und das, was du als erstes hast, das nimmst du. Okay. Nein, du musst schon richtig reinwühlen. Nimm halt das. Okay. Muss man das aufkochen? Nicht. Nein. Ich glaube. Achso, das sind solche Kügelchen. Ja, das war's. Oh mein Gott! Das sieht jetzt voll so süß aus. So, so sehen die aus. Ich glaube, das sind so ganz normale Maisteile, ne, die man so ja. kennt. Zum ein russischen Laden. Mm. guten Appetit. Hey, du musst auch probieren. Du hast es doch gezogen. Ja, jeder muss probieren. Hm? Mm. Schmeckt so ein aber Mit Käse. Ich meine die ganz normalen, die man auch aus Deutschland kennt, aber mit einem extra mm. Cheese Flavor. So. Dann würde ich sagen, trink du mal und ich mach so lange weiter. Darf ich weiter essen? Du kannst deine Dinger haben, ich mag die nicht. Dann musst du aber trotzdem umrühren. Dann ich muss mir was raussuchen. Medikamente aus Japan. Wow. Jo, was ist das? Na, guck mal, das sind so kleine Bärchen im Hintergrund. Ach so, Bärchen? Ja, Japaner sind einfach geil. Was ist das? Könnte alles sein, Kaugummi. Stopp, ne, Kaugummi. Das sind, das sind solche, äh, das sind solche, na, also ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich weiß, welche Formen sind. Das ist so, diese Tennis... Ah, ne, das sind doch nur Schmecken genau wie diese Kügelkinder. Kein Kommune. Ich glaube, das ist wie Kick als äh, Kick Hac. Tick. Tick-Tac. Tick-Tac. Mhm. Gehen ja auch ganz einfach so aus. Macht ein bisschen so den Anreiz. Und wir geben den Sachen auch mit Kind Ach so, ja, klar. Dann würde ich sagen. 10 von 10. Das ist wirklich 10 von 10. 10 von 10. Denke ja. ich 1 von 10. Ich hasse es euch. Das hier ist, kann man mal marken. Also ich würde sagen 5 von 10. 5 von 10 Sushis. Achso. Ja. Schon wieder unten. Wieder was Was haben wir hier? Sag mal. Boah, ähm, Schlimms. Das, das ist wahrscheinlich mit diesen Teilen. Wie heißt der noch? Ja, ja. aber mal natürlich wieder. Oh, das riecht richtig nach Restaurant. Riecht mal, geil, oder? Hm. Richtig Fisch. Eins, zwei, drei. drei. Schmeckt ein bisschen besser als die. Als die Maisteile. Mhm. Mhm. Die mag ich auch sehr. Aber ich bin noch später irgendwo unterwegs, also esse ich mal nicht so viel Fisch. <lacht> so Die mhm, sind echt geil. Sind gut. Okay. Kommen wir mal zum nächsten. Und? Ich bin wieder dran. Wie viel gibst du denn? Dem gebe ich 8 von 10 chips ja, ich glaube ich, glaub, ich gebe auch mal 8 von 10. Gut. Dann setze ich mir mal meine magische Maske wieder auf. Oh, das ist irgendwas klein. Das ist sauklein. Das ist, ah, das sind schon wieder solche kleinen Kugeln. Ich glaube, das sieht ein bisschen aus wie der Sandmann. Ohne Bart. Ja. Ich mag, dass wir die Japaner immer so kleine Zeichnungen anbauen. Ist mal eine Abwechslung <lacht> mit Stärke? <die Dekke. lacht> ich habe eine Info Weiß. Schmecken aber anders. Sprengen. Ja. Sprengen ja, am Ende anders. schmecken die gleich. Aber halt auch nicht. Aber so. schmecken gut, das gut. Ich mhm. muss sagen, für sowas Kleines gebe ich auch eine 8 von 10. Also dem würde ich sagen, 7 von 10 Sandmänner. Zieh mal da das hier rüber. Aua. Mischen. ich hab das für einen Hut. Das egal. <lacht> okay, ich zeig einfach das, was ich zuerst habe. Zuerst. Gut. Was hast du? Oh, das sieht richtig nach diesen Rice Crackern aus. Oh, ja. Aber ich glaube, das kann man nicht mit Doch, das kann man mit alles kannst du mal schicken lassen. Das wiegt aber gar nichts. Aber man kann es mit der Wimpe balancieren. Mhm, doch. Schmeckt besser als die bei uns. Ja. Also als diese. Diese Reis. Ich hab sowas noch nie gekämpft. Ich kenne den Geschmack von. Ich hab die schon mal. Meinst du diese kleinen Runden? Die kleinen Runden sind widerlich. Ja. Aber wenn ich, die für, ich nicht gefüllt. Ich so will nicht wissen, wie viel Zuckerzusatz ist. Oder? Ich will auch nicht alles aufessen. Ich pack's nicht also, also, ich würde sagen. Kriegt's. Das kriegt einen 6 von 64 von 130 Körnern. Ja, das sieht direkt richtig geil aus. Ach, genau, guck mal, das ist ja hier auch mit der Datenanordnung anders. Ich habe mir gerade schon bis zum 22. März 2013 aber. Im Japanischen liest man von rechts nach links. Also das sieht direkt sehr krass nach toten Insekten ist, aus, irgendwie. Das sind Maden. Ja. Was ist das? Maden -Dex. leben unter ja. deinem Kopfkissen. Hm. Das, ist, das ist auch sehr scharf. Okay. Eins, zwei, drei. Leicht scharf, ne? Oha, das ist voll geil. Also du hast bis jetzt nicht die besten Sachen. Na, ja, ne? Darum Klein, aber, aber fein. Zehn von zehn. 10. 10 von 10. mal... Es geht noch weiter, macht euch keine Sorgen. Aber da das alles zusammen viel zu lange dauert, würde ich glaube eben 50 Minuten oder so, gibt es einen zweiten Teil. Das heißt, der erste Teil wird jetzt rauskommen. Und der zweite Teil wird halt danach kommen. Macht euch keine Sorgen. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Aber kleine Spoiler, wir werden nicht sterben. Wir werden es überleben. <lacht> Also.